aus dem Sack, Wir rufen jetzt den Martin Heiber an. Ja. <lacht> Hallo Martin. Hallo. Hallo, Servus, grüß dich. Hey, du, danke, dass du dir Zeit nimmst. Es ist mir ein Fest, dir unseren brillanten Nachwuchs vorzustellen, hier in Österreich. Siehst du uns? Ja. ja. Also, liebe SchülerInnen, das ist der Martin Heiber, den ich mal vorstellen darf. Er ist in London und hat sich einfach kurzerhand Zeit genommen. Ein bisschen mit uns zu plaudern. Martin, wie geht's dir denn? Hallo, sehr gut, ja. Ja. Wie geht's euch? Ja, also, oh. <lacht> We are struggling along. <lacht> das, das, kennst das kennst du gut. Du, Martin, wir haben total viele Fragen an dich. Aber zuerst hast du irgendwelche Fragen für, für uns oder vielleicht einen kleinen Gruß, etwas, das du mit uns teilst? Wir freuen uns. Ja, es freut mich wirklich sehr, nach uns zu treffen. Also, wie gesagt, ich bin jetzt irgendwie ein falscher Österreicher. Also, ich bin, ich bin zwar Österreicher, aber eigentlich nie wirklich in Österreich gewohnt. Also, ich habe immer in der Schweiz, wo wir jetzt schon seit langer Zeit in England wohnt. Ähm, ich bin aber als Kind sehr, sehr oft nach Österreich gekommen. Also, meine Großeltern, meine Cousins und so weiter, die ganze Teil der Familie ist in Österreich. Äh, also, es freut mich sehr, den österreichischen Nachwuchs äh, zu treffen. Also, wenn ich das richtig verstehe, seid ihr jetzt zwei Wochen mal in für, Training, für, ah. für Training, ja. vier, vier Tage haben wir zunächst Martin zu trainieren, dann haben wir einen Tag Pause am, am Sonntag. Du weißt, wo man ruht. Und äh, am Montag und Dienstag mhm. findet dann für, für sechs unserer SchülerInnen die internationale mathematik Olympiade als Distanzwettbewerb statt. Und wahrscheinlich auch von diesem Raum aus äh, das Sky ja. Genau. Ja. Und hier, also heute war der zweite Tag. Oder? Ganz genau, ja. Okay, und, und wie, wie ist es gegangen? Also hat es euch gefallen? Wie ihr, was hat euch am besten gefallen? Also es lachen besonders die BetreuerInnen, weil die haben jetzt nicht rausgeschickt. <lacht> <lacht> es, es ist jetzt kein Kassel, aber die waren alle top, oder? sonst fernsehen hier. Was, was Wo, die, woher kommt ihr denn? Also kommt ihr aus allen Ecken von Österreich? Ja, wer kommt denn? Hebt ihr mal kurz die Hand, wer aus Westösterreich kommt? Damit meine ich, ich sage jetzt einmal Salzburg, Osttirol, Innsbruck oder Vorarlberg, Hand hoch. Also den ja. den ja. in ja. ah, okay. der Jakob haben wir vom Akademischen Gymnasium Innsbruck. Ah, Der Jakob Kapellari. Den ja. ja. ja. haben wir aus uh, Steiermann und Klagenfurt, Hand hoch. Ja. Da uh, haben mhm. wir den Manuel Grimmel, die Anna, Nachname ist Lenz. Lenz genau. Uh, und dann haben wir noch den, den Lena. Lena, du kommst auch aus Villa. Aus, aus, Filler. aus Filler, genau. Uh, also wirklich mhm. Sü aus Südösterreich. Und Handhoff, der kommt aus Oberösterreich. Genau, also das ist mein, genau. <lacht> <lacht> also, da komme auch ich her. Also gleich vier SchülerInnen, alle, alle, vom, kommt ja alle von Segen, wo sind sind. Ja, herzliche äh, Grüße bei, <lacht> äh, an, an eure Kursleiter, Die morgen ist war auch ganz hervorragend. Und dann haben wir unsere SchülerInnen aus Wien, Niederösterreich, Burner. Ich glaube aber, dass sie tatsächlich alle aus Wien sind. Oder? Ja. Was von diesem Punkt. Wenn ein Hand hoch wird, sehr genau. Dann <lacht> haben wir die Doris Obermeier, genau. weil, so, so, so. Äh, Den Joel Berger <lacht> ebenfalls aus unserem Kurs. Äh, dann haben wir äh, den David Nachname. Ja. Den <lacht> und dann haben wir noch den Lorenz Hübel genau äh, ja genau das ist er. Äh, und dann haben wir ja genau also dann haben wir noch äh, der Lukas Donner der das organisiert weil ist auch ein Grazer. Äh, dann haben wir einen, äh, den Herrn äh, den Georg Böginger aus äh, der äh, eigentlich in Deutschland Professor Georg wo bist du Professor wo auch Genau, aus Aachen. Also, ich glaube, du hast auch guten Kontakt, vor allem nach Holland. Und ich glaube, du warst auch mit dem niederländischen Nationalteam schon unterwegs. Stimmt das? Mit? Ja, genau. Also, haben wir auch einen guten Rat. Und dann haben wir noch äh, den, äh, den Moritz aus äh, aus, aus weil der studiert äh, Mathematik im Masterstudium. Ja. Das ist ganz besonders. Und äh, macht jetzt auch, arbeitet das ist auch ganz besonders. Und dann habe ich noch eine Mathematik und Freunde Freunde, Team, weil an der Kamera der das siehst du jetzt nicht, weil wir haben den Markus Lawitschik daneben. Äh, Martin, wir haben auch ein paar Fragen an dich. Äh, ja, klar. also. Also, eine, eine hat mir schon Boris. Was, was wolltest du noch mal wissen? Ja. Also, ich wollte fragen, ob als Sie studiert haben, also bevor Sie studiert haben, Sie sich den Job so vorgestellt haben, wie er jetzt letztlich für Sie ist. Und ob Sie sich was anderes um, vorgestellt haben. Das ist nee, also nicht. Okay, also einen Vorteil hatte ich, dass dann, mein Vater ist auch ein Mathematiker. Also, also habe ich natürlich den Job irgendwie schon als Kind gesehen, aber von der, von der Seite als Sohn. Ne? Aber jetzt, also irgendwie so eine genaue Vorstellung hatte ich eigentlich nicht. Ja, also, also, als ich studiert habe, Sogar als ich nicht auf der Rücken war, war es mir irgendwie, also ich fand, irgendwie nicht so klar, ob ich wirklich weiter in der Akademie bleiben will oder ob ich irgendwas anders machen will. Also, ich habe ziemlich viel programmiert, auch, also hätte ich einfach in der Softwareindustrie bleiben können. Also, der Mario, ähm, der Mario, Martin hier vorne, hat er beim Mittagessen. Anvertraut, weil er auch noch andere Interessen hat neben Mathematik. Ja. Da gehört zum Beispiel Software Engineering dazu. Wie ja. siehst du das? Also, da gibt es ja einen Detail, weil ich weiß nicht, ob das war, ich habe dich hab ja anhand deines Lebenslaufes zuerst vorgestellt, Martin, weil ich weiß nicht, ob du das ja. weißt, weil das Elfseiten genau. lang ja. ja. Also, genau. Wir haben es jetzt nicht im Detail behandelt, aber du hast ja eigentlich Physik studiert. Ja genau, eigentlich ja. habe ich eher nach Physik studiert. Aber also, okay, der Hauptgrund, warum ich Physik studiert habe, ist eigentlich, um nicht Mathe zu studieren, weil mein Vater eigentlich Mathe-Professor war. Ja, Hast du vor, nicht so ah, denn und habe ich gedacht, also so, wenn, ich, wenn ich Physik studiere, das war aber Mathematik. Und ich hab, Physik hat mich auch sehr interessiert und ich dachte, also Physik, Physik war, war für mich immer schwieriger als Mathematik. Uh, also dachte ich mir, okay, vielleicht sollte ich das hart, das hält aber war auch viel. Um, und, und dann war meine Physik aber irgendwie ein bisschen zu hart. So viel, und so weiter. Und also das, meinem Vater aus dem Weg zu gehen, hat irgendwie auch nicht so gut funktioniert, weil, weil, weil er die Analysis und unterrichtet hat. Und die auch. Also, bist du zumindest <lacht> mit einer Sache einmal gescheitert? <lacht> also, dieser, das ist dir nicht aufgegangen. Hast du, wie ist das heute, also, wann war für dich klar, dass dein Herz dann trotzdem in der Mathematik liegt? Also, würdest du, kann man das so sagen, dass dein Herz in der Mathematik liegt? Würdest du das sehen? So. Würdest du dich so, ja? Ja, ja, das würde ich schon sagen. Ja, und wann, wann, wann wusstest du das? Wann hast du das so richtig gespürt? während dem Studium, also nämlich davor also dann irgendwie wirklich glaube ich, lieber Mathematik oder Physik oder Informatik studieren würde, um, aber während dem Studium, ist mir dann wirklich, also die Mathematik hat mir viel besser gefallen uh, als die anderen Fächer und ja also und fand, fand ich die Mathematik immer interessanter und was mir so gut. gefällt an der Mathematik also ist es mir immer als derartig einfacher mit keinem Argument mehr zu stehen ja bei Therapie ist die Argumente einfach absolut knallhart wenn wenn Beweis mal wenn Satz mal bewiesen ist dann gilt der Beweis für, für immer und also in der Physik das fand ich dann immer so ein bisschen weniger zu befriedigend, dass die Argumente halt, also die Argumente waren zwar sehr schön, aber irgendwie, naja, man, man hat immer den Eindruck, dass man da vielleicht noch ein bisschen daran rücken könnte, Das es vielleicht doch irgendwann mal könnte. Also die Mathematik hat etwas Endgültiges. <lacht> ja, Lieben, was habt ihr denn noch für Fragen an den Mathematik? Haben wir sicher noch... Ja, genau. Ja, was haben die Ausgleichs-Mathematik? Als Ausgleichs-Mathematik oder Ausgleichs-Mathematik? Ausgleichs-Mathematik oder Ausgleichs-Mathematik? nicht sonst. Genau, was machst du, Mathematik, was machst du, wenn du nicht Mathematik machst? Und <lacht> <lacht> <hast> du Ja, also... Also, einerseits, wir ähm, <lacht> also Software an der e Aber sonst, also wir gehen sehr gerne wandern, wir gehen oft wandern. Ja. So am Wochenende machen wir öfters lange Ausflüge. Ähm, und sonst halt auch schwimmen und laufen. Also, Martin, das klingt jetzt schon ein bisschen ja. nach einer Verlegenheitsantwort. Verlegenheit also, <lacht> es das klingt so, als würdest du vor allem Mathematik machen. <lacht> Vor allem Mathematik, aber ich, nee, also ich, ich koche sehr gern. Ähm, ja. Ja. ja. Also beide, also meine Frau und ich, ich kochen beide sehr gern. Und spricht ihr dann auch über Mathematik beim Kochen? Oder ist es dann vom Tisch? <lacht> nee, <lacht> nee, ich, ich, ich, <lacht> <lacht> Ganz liebe Grüße <ich> übrigens, <lacht> ja, ja, Also Martin Frau äh, ist auch allerdings auch Mathematiker <lacht> Ah, ja. Also, software Engineering, ich habe noch gehört, was, was machst du da so genau, wenn du, also wann du programmierst oder wann du implementierst? Ja, das ist ein Sound-Editor. Also, ich habe einen Sound-Editor entwickelt und also den man auch benutzt ja. und den entwickelt sich immer noch weiter. Also, ich da auch Meisten System wie, wie heißt der nochmal? Der hat einen sehr österreichischen Namen, glaube ich. Oder? Ja, Andreas. Ah. <lacht> Ja. Ihr lieben, eine Frage geht sich bestimmt, geht sich noch aus, oder Martin? Dürfen ja? ja. wir noch eine Frage, ihr lieben äh, Scholl? Ja. Ähm, wenn du jetzt anfangen würdest, da irgendwo zu studieren oder zu unterrichten, in, oh. ja so. äh, in welchem Land würdest du examiner suchen? In welchem Land? Wo kann man besonders gut Mathematik studieren heutzutage? Ich würde sagen, in Europa in den meisten Ländern äh, gibt es sehr gute Universitäten. Also jetzt, ob das jetzt äh, in Österreich ist oder äh, also in Großteil von Westeuropa äh, oder auch, auch Osteuropa, also, also in Bulgarien, in der Tschechischen, in der Tschechischen, ähm, in der Deutschland, Frankreich, England, Schweiz natürlich. <lacht> Und also, es gibt, es gibt ich sehr, sehr viele, viele Staaten. Staaten. Also ich glaube das, glaub nicht, dass es so wichtig ist, so in, die, in die beste Universität. Also es gibt sehr viele sehr gute Universitäten. Ähm, in denen man sehr gut Mathematik studieren kann. Und, und dann schlussendlich für das Doktorat ist es irgendwie wichtiger, auch einen Doktorvater zu, äh, richtig zu wählen, also den also Fach entsprechend. Und, und auch, auch die Stadt, in der man auch wohnen würde. Ähm, ich meine, schlussendlich muss man da immer in ein paar Jahre lang wohnen. Ne? Also sollte das auch nett sein. Ähm, aber ja, also Natürlich glaube, in Europa und in Amerika gibt es praktisch in jedem Land sehr gute Wohnes. Ich glaube nicht, dass er es da, Wirklich so hoch. Martin, ich habe noch eine Frage. Ich habe noch ein bisschen was recherchiert im Hintergrund und habe auch gelesen. Da schreibt der Offerzeit, Tuni im Quantas magazin über dich, that you pretty much defy any stereotype of an ever-heard-up welcher, da gibt es ja eine Menge Klischees, okay, wo man sich so vorstellt, Mathematiker, die innen, die kommen sozusagen aus der Fabrik, wie cookie cutters okay, und die, die, die werden alle gefiltert und die müssen alle Schach spielen und, äh, <lacht> und, und, und lauter solche Sachen machen. Äh, wie, wie, wie siehst du das äh, mit, den, mit den Stereotypes und den Klischees? Und was wäre da dein Rat an junge Menschen, die sich zur Mathematik hingezogen also, also, ich sollte auf keinen Fall, also, wenn ihr natürlich gern Schach spielt, dann solltet ihr auf sehr gern Schach spielen, aber wenn ihr jetzt nicht gern Schach spielt, ist es auch okay. Ja. Also, also glaub ich glaube nicht, dass man da äh, versuchen soll, sich an irgendein Klischee oder sowas zu richten. Ihr solltet das machen, was ihr gerne wollt, was euch gefällt und äh, es ist einfach egal, was die anderen Leute denken. Hört, hört. <lacht> <lacht> hey, du, Martin, ich bedanke dir ganz herzlich.